Okay, so, 3, 2, 1. Hallo meine Buggefreunde und Poké-Nenten. In der letzten Folge haben wir in Pflanz gegen Zombies einen Meerpilz bekommen. Also wir haben die dritte Ebene, die dritte Level wie auch immer, geschafft. Und jetzt es ist es hier Nacht in unserem Pool. <lacht> Früher hatte man mich Nebelmann, weißt du? Weil ich mich immer im Nebel versteckt und dann die Leute erschreckt habe. Leute, mich auch zu ändern, ich war okay. Der war schlecht, tut mir leid. Ach, das war noch Zeiten. Okay, das heißt, es ist, ist Nebel. Ja, nebel, verdammt. Aber ihr seht auch schon, wir haben bald alle zum Äh, Zum genau, Nein Pflanzen, so meine ich das so. Das ist mein Lexikon. Sehen wir auch fast alle zum Jaden? Ja, ja, ich noch eine extra Reihe. Was hatte die denn zu bedeuten? Hm. Aber bevor ich hier weitermache haben wir noch einen Laden und wir haben genug Geld um uns hier sowas zu kaufen. Oh, was will ich kaufen? Ich weiß es nicht. Mehr Blumen oder mehr von denen? Es ist jetzt nachts. Von daher weiß ich jetzt nicht so genau, welche wir nehmen. Aber ich würde sagen, wir nehmen... Ja gut, jetzt bringt natürlich noch nichts. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal, weil es bringt uns noch nichts, weil es ist jetzt nachts. und Ja, hm. okay, oder? Mama, weiter. <lacht> ha. Ah, ah, ah. so okay. Go! Oh, der Laden ist nochmal voll. Haben wir schon gelesen? Dann bin ich mal gespannt. Oh nein! Springteufelzombie. Zombie! Oh nein! Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie machen, aber ich glaube, die waren fies. Ich glaube, die waren echt fies. Oh, stimmt! Jetzt fällt mir ein, was wir. Oh, das, jetzt fällt mir ein, was wir auch noch alles bekommen können. Ui, da will, da will ich mich noch freuen drüber. So, das hier sind einfach so wie die, nur die können halt schießen im Wasser. Und brauchen halt auch keine Pflanze so. Und das können wir noch gebrauchen. So ein Sniper. Und dann brauchst du das auch schon. Können wir noch so einen kleinen gebrauchen. Und dann, ähm Ich bin mir nicht genau sicher, was wir noch mitnehmen könnten. Ich habe Angst vor dem. Ich weiß nicht, was er macht. Ich würde sagen, zur Sicherheit nehme ich den mal mit, weil ich nicht weiß, was der halt macht. So, okay. Wir haben halt jetzt Nebel und wissen halt nicht, von wo was kommt. Aber so schlimm ist es auch nicht, weil der hier kann dann halt nicht so weit sehen. Ne? Der kann nicht so weit schießen. Und dann schießt das erst, wenn die halt in der Nähe sind. Oh, die Musik war auch ganz cool. Die hier. Die war auch ganz cool, ja. Ja. Oh, das war dumm, was ich sagen muss. Oh, ich bin dumm. Oh, ich bin so dumm. Oh, da kommt der. Da kommt der, okay. Was ich hätte machen sollen, ich hätte sie dann wahrscheinlich hier, weil ich will hier nämlich die hier voll haben. Macht der Sinn so. Habe ich aber jetzt verkackt. Tut mir leid. So. Jetzt ich auch noch mal einen hin. Wenn die jetzt wieder voll sind, dann pflanze ich dir hin. So ja jetzt da Fehler wieder ausgedübelt vielleicht weiß ich nicht dun, dun, dun, dun, dun, dun. weiß ich ob die Musik leise oder laut ist jetzt habe ich da so ein bisschen Probleme mit okay so dun, dun, sieht so aus als würde sich so vom Wasser warte hat er nicht so wie solche Tentakel oder so das sieht aus als hätte er so durch durch die Tentakel wisst ihr was ich meine lol noch so ein pflanzen seht das hier das sieht aus als hätte das so den tag und dann ist das so so Sol solitär weil weil weil da so ein auf hat oder so ich weiß es nicht lol äh, okay stimmt wir können hier ein paar sniper einsetzen. da oben kommt doch gerade einer bam bam bam, bam, bam, bam. bam, bam, bam. Wird noch mal oh, nice, doch so eine Ich glaube aber nicht, also ich glaube nicht, dass die groß werden und dass wir noch ein Upgrade von denen bekommen. Nee, ich glaube nicht. Von denen gibt es, glaube ich, kein Upgrade. Aber wir kriegen noch was Cooles für für den Wind, dass wir den dann wegmachen können. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Okay. Hm. Hm, hm, hm, hm, hm. Nein! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Zombie? Das ist der Dings-Zombie, den wir vorhin gesehen haben. Der da. Äh, äh, stirb. Ich weiß nicht, was er macht. Lieber, lieber töten. Ich habe Angst vor dem. Lol. Okay. So langsam habe ich auch, so sagen mich auch ein bisschen verzweifelt beim Spiel, weil es ein bisschen anstrengen muss. Aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Dann passen wir da mal hin. Passt, denke ich. Okay. Uh, da unten gibt es noch ein paar Zombies, die müssen wir auch mal die ich machen. Okay. Oh, uh, da wachsen ja auch schon, schon fleißig. Das finde ich ja natürlich nice. Okay. Oder oh, sind Zombie im Wasser? Weiß jetzt natürlich nicht wer. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Ah, da. Oh, jetzt werden die wahrscheinlich alles auf. Okay, da, da schießen die endlich. Halt okay, gut. Okay, da ist er down. Ich mache eine ganze Armee von denen einfach hin. Jo. Pass packen wir. Spagen wir schon. Jetzt machen wir hier nochmal einen zweiten hin. Oh, letzte Welle? Oh, es ist jetzt halt schon die Welle. Okay, nice. Ich bin noch nicht mehr fertig ich hier mit aufbauen und schon ist hier das Ende. Nein, nein, ich weiß nicht, was du machst. Lass mich in Ruhe. Ich weiß was, äh, So, okay. Ich glaube, da kann ich irgendwie die Luft sprengen oder so, hab ich das Gefühl. Ich weiß aber nicht. Ey, lässt du den Müll mal hier? Geht mal gar nicht, Alter. Äh, ah! Ich glaube es lag, oder? Ich weiß nicht. Äh, ja. So, ihr wird sterben, und so, ja, zack, toll, oh. yes, das meine ich zwar nicht damit, aber das können wir auch benutzen, das ist nämlich eine Laterne, und die pflanzen wir irgendwo hin, und dann glaube ich, wird es besser, beleuchtet ein Gebiet und lässt dich durch Nebel sehen, ui, ui, ui, ui. geil, glaube es mittlerweile auch schon die zehnte Folge, kann das sein, das ist schon die zehnte Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich merke mir sowas nicht, Leute. Zack, wir die, die normalen hier, die wir immer nehmen. Ich glaube, die brauchen wir jetzt sogar gar nicht mal. <lacht> können auch einfach so. Oh, kann man gar nicht. Aber soweit ich weiß, konnte man aber auch früher einfach so Los geht's gehen, wenn man nicht alles hatte. Aber jetzt muss man noch andere nehmen. Dann nehmen wir noch andere mit. Äh, die nehmen wir noch mit. Oh, uh, da haben wir den da. Oh, uh, der ist natürlich blöd. Wie wär's mit einem Hypno-Pilzeru? Den können wir mal versuchen. Bin ich mal gespannt. So. Plantiane heißt sie. Nice. Habe ich gar nicht die, Be die Beschreibung, glaube ich gelesen oder habe ich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube sogar nicht. Okay. Und dann kommt mal her. Zombies that are coming. Ich sehe gerade auch der Nebel das ist viel, viel weiter hier. Aber wir werden ja sehen, wo es anfängt, wo es als erstes anfängt hier zu, zu schießen. Na los schießt halt. Da, okay. Oh! Ich muss nochmal, oh, Level neu starten. Oh, ich Lappen. Ich hab das, ich hab die... Oh, ich Lappen. Ach oh Gott. Ich hab das hier vergessen. Schlau. Echt schlau von mir. Okay, tut mir leid dafür. Ich dachte mir die ganze Zeit so, irgendwas vergesse ich doch, glaube ich. Ja, ich habe das halt vergessen. Tut mir ihr Leid. Das war echt nicht geplant. So, dann können wir da nochmal Okay, dann kommt mal her. Oh, ich sehe den da schon. Hallo? Äh, habt ihr Bock? Äh, nee, oder? Nee, wir haben keinen Bock gerade. Oh, da jetzt endlich. Oh, hier noch ein Seenbrosenblatt, was ich vorhin vergessen habe, weil ich doof bin. Ich mag immer alles so ein bisschen symmetrisch haben. Weiß ich wieso. Ich mag das halt irgendwie. So. Ich, hab, ich will versuchen, in diesem Let's Play alle Pflanzen, die man bekommen kann, im Spiel zu zeigen. Aber ich weiß, dass man echt viel Geld dafür braucht und... Ich mache vielleicht ein extra Episoden, wo ich euch die Pflanzen dann zeige oder so. Das, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig, aber ja. Ich auf jeden Fall versuchen. So. Äh, hallo? krieg ich. Sonnenenergie. Please. Jetzt. Los. Okay, danke. Zack. Normaler Zombie, das ist gut, weil ich noch nicht genug habe oder was anderes. Gut, uh, jetzt könnten wir die benutzen. Ich nehme mal, ich letzte sie mal hier hin. Dann sind wir jetzt hier oben nämlich. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt äh, auch leer werden, so gesehen. Oh, schau mal in den Augen. Oh, das wusste ich gar nicht, auch oh, wie cute. Oh, nice, Aru. So, aber ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwann auch schwach werden oder ob die einfach nur sterben, also ob die einfach nur wieder weggehen, wenn sie abgekaut werden von dem zum Beispiel. Ja, aber du machst sie nicht kaputt, mein Freund. Lass es jetzt <lacht> Epic Fail. Ich wollte gerade sagen, du lässt es jetzt. Du lässt es jetzt. Dumme. Aber nee, habe ich verkackt. Leider. Ja, mein Freund, ja, was der jetzt, ne? Ja, jetzt, Ich weiß schon, ich weiß schon, was du vorhast. Ich lasse dich nicht. So. Das kann ich hier mal auch nochmal so hinpacken. Ey! Nein! Ich sehe nicht rein, wenn er ganz nah ist. Ich wollte schon sagen, so gleich sehe sich uns rein und dann wir verkackt hier. Dann machen wir hier nochmal ein Licht hin. Und am besten noch eine, eine, eine, eine Nuss, eine Walnuss. So Passt das auch. Yes, das können wir alles sehen. Ja, mehr oder weniger hier nicht, aber das ist jetzt auch egal, finde ich. Wir haben alle brauchen, wir können jetzt alles sehen, was wir brauchen zum sehen Null noch mal ein paar von denen hier hin. Und das ist die gleich hier alle. Also die Und mal zu solchen. da glaube ich, auch ganz gut. Dun, dun, machen wir mal so. Ja. na mhm. mhm. ja, was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt tun? Bin ich mal gespannt, was die jetzt machen. Dun, dun, dun, dun, dun. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt, jetzt hinpacke. Also hier, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube... Ich packe da einfach nochmal solche hin. Ich glaube, das ist ganz okay. Machen wir einfach. <lacht> Zwei Wellen diesmal wieder. Oh nein! Was hat da vor, Mann? Was hat da vor, ey? Nein, tötet ihn schnell! Okay. Ich weiß ja echt nicht, was die da vorhaben. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann werde ich das in der nächsten Folge dann noch sagen. So, zack, zack, zack. Oh nein, der frisst die auf! Hör doch auf! So, okay. Nein, du! Hm. Nein! Von wo denn da? Oh, was macht der? Was macht der jetzt? Ich habe wirklich das Gefühl, dass er explodiert. Wird er gleich explodieren? Und vielleicht sind ja mehr Zombies raus oder sowas. Ich, ich weiß es ist halt echt null. So viel Spaß hat zu fressen. Ich baue in der Zeit hier wieder welche auf. los. Zack, Du kommst ja nie durch. Du hast keine Chance. Oh, noch einer. Okay. Ich glaube, das alles okay. Ich muss man mal gucken, ob auch das alles passt. Nicht, dass ich irgendwann in die Folge ja umsonst aufnehme. Und dann sagt das Spiel nochmal durchspielen müsste wir Part hier. Das ist halt blöd. Das ist halt. Ja. Noch so einer, das gibt's doch nicht. Hört doch auf. Was ist denn? Problem, man so alles voll. Jetzt will ich nur noch Geld aus sammeln. Es ja, kommt auch jetzt gleich die letzte Welle. Ach, du, du, du, du, du, du gehst jetzt sterben. Du hast keine Chance. gegen meine Hilfe. Geh jetzt eigentlich um meinem Stream weg. Du bist ein Langweiler. Du hast keine Chance gegen mich. Ich nein, nein, nein, nein. Du bist einfach nur allgemein, weil ich, wenn du jetzt nicht verschwindest, daran. Okay. So, jetzt würde die nochmal und dann glaube ich, kommt endlich mal die letzte Welle hier. Okay, ja. Das gibt's doch Was? Der kommt von dort? What? What is going on? Äh? Also können die, die doch spawnen oder wie ist das? Ich check das echt nicht. Was machen die für? Was ist das mit Zombies, Alter? Das ist ein komisch, Mann. Wir haben so viele Sonnenenergie hier. Alter, mal nanschen, ey! Oh nein. Oh nein, du nicht mit mir. Ja. So, da kannst du wieder neu naschen. Viel Spaß damit. Und zack, da haben wir nochmal sein. So ähm, wird es auch noch was heute? den noch kühlen, so der, der hat überall an sich alter ekelhaft Komm, Jetzt die sterben. Das war doch das waren zwei. Auch jetzt check ich das erst. Oh lol. Aber da haben wir ihn down. Oh, und wir kriegen eins der coolsten Charaktere im Spiel: den Kaktus, das mega mega cool. Kaktee, heißt ja. Und er verschießt Schach, Stach, Schachteln, genau. Ne, Stacheln, die Ballons platzen lassen. Denn es kommen jetzt... Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Ich dachte, die kommen erst später. Aber wir haben jetzt ja äh, Zombies, die fliegen. Die fliegen einfach über alles. Aber der hier verschießt Stacheln, die Ballons platzen lassen. Und dann pschuh, fliegt er runter, der Ballon zombie das ist auch so ein kleines Kind, Alter. Die Welle hier, äh, das machen wir noch eben. Ähm, zack. So, bitte. Bam, bam, bam, bam. Zack. Und dann das hier nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Und dann geht's los. Wie lange geht denn das hier? Ich hoffe, nur eine Welle. Das wissen wir noch nicht. Das sehen wir gleich. Gib Okay, eine Welle nur. Das ist gut. Dann können wir den mal gleich ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob sie ihn gleich sehen werden oder ob der erst ob der dings kommt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich hm. weiß nicht, wo der ist. Ich sehe einfach nicht. Ich hab Angst. Wo ist der? Ja, ich der rechts unten. Oh, lol. Ich hab ihn einfach nur random dahin gepackt. Und das, war natürlich, das war nice. Ja, nice, Mann. Okay, komm her. Warum du steckst? Zeig dich! Ich hab keine Angst vor Zombies. Vielleicht. Das sind ja nicht echt. Also, es stimmt. Die Untoten müssen nochmal sterben. Brains kriegt er nicht von uns. Zumindest nicht von mir. So, nice money. Ui, money. Wenn wir genug sparen, also es ist auf 20.000, dann können wir natürlich ein neues Samenpaket holen. Aber, die, aber die, die, die, die Upgrades, die wir gesehen haben, die sind halt mega OP. Und das eine Upgrade ist halt, also es ist wirklich Upgrades. Es ist, also ich packst auf, auf, auf eine Pflanze drauf. Nicht, dass du den Weg die Pflanze. So. packst du wirklich auf eine Pflanze drauf. Das ist halt auch mega cool. Nee, nee, du. Und den Kaktee. Den setzen wir wahrscheinlich dann irgendwo hier so hin. Ich glaube, sie schießt noch ganz normal auch. Die andere halt Ja, genau. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab gerade vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> schlau. Okay. Das war ich hier mal so ein Hin. Die sehen auch mega cool aus, finde ich. Also man kann echt nichts gegen die haben. Echt, Mann. Geht gar nicht so. Jetzt packe ich hier mal einen hin. Zoom. Dann sehen wir mehr. Die sind aber auch echt cool, die Dinger. So, aber egal. Dann noch mal was hin. Was Teufel, Was war das für ein Geräusch? Oh! Die erwarten doch nicht, dass ich dort so einen hinpacken kann. Was zum Teufel? Schießen ab. Oh, wow. Okay, alles klar. Ja. Verdammt. Okay, den lasse ich da. Den lasse ich einfach da. Verdammte Axt. Das gibt es nicht. Okay. Ich glaube, so können wir genug sehen. So. Äh, äh, weiß ich, wie ich hinpflanzen soll. Äh, hier, hier so einen nochmal, glaube ich. Zack, zack, zack. Och, ich bin gerade voll verwirrt. Ich wusste gar dass sie auch hier hinkommen können. Das war jetzt mein Fehler. Aber okay. Alles ist bisher noch ganz okay, denke ich mal. So, jetzt kommt die große Welle. Ich bin immer noch nicht fertig ausgerüstet hier. Oh Gott! Natürlich kommt er da, wo ich den nicht habe. Klar doch, so den mache ich jetzt weg. Da einer hin. Tju. Boom! Einfach die Spawn danach. Was zum Teufel? Was sind hier los? Geht's wieder lustig, Mann? Geht's noch? Also, das geht echt gar nicht klar, was sie hier machen. Die, die fressen alles auf hier. Geht's sie doch endlich? Was ist denn hier los? Ich brauche mein Geld hier. Wenn ich hier, wenn ich hier verschwende, dann Gib weniger Geld. Ich will das nicht. Wohl per Perfekt-Bonus. Na los. Macht sie halt down. Alter Schwede. Okay. Da haben wir sie down bekommen. Und wir kriegen dafür einen Ventilator, so wie ich sie Ein Kleeblatt. Ventilator. Wehblatt. Okay, cooler Name. Pustet Ballon-Zombies und Nebel fort. Jo. Und wie es weitergeht, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ihr könnt mir auch äh, gerne nochmal, wenn ihr es bisher geguckt habt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt die beiden noch brauche. Aber ich glaube, den brauche ich dafür nicht. Da kann ich dafür den benutzen. Aber ich weiß nicht, ob ich den noch benutzen brauche. Weil da steht ja, da können ja wie Ballons zum Beispiel einfach wegpusten. Weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Ihr könnt es mal gerne in den Kommentare schreiben. Aber das war es dann auch mal wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Pussy-Bewertung, Abo drin lassen und den Müll gewischt bescheid. Haut rein, Leute. Schönen Tag noch und bis dann. Ciao.